Was soll ich dazu sagen? Der Unterschied zwischen der Schweiz und Bayern? Naja, die Bayern. Das kann ich nicht Sind schon ein Völkchen für sich mit ihrer eigenen Nationalität. Das machen wir einfach auf, vielleicht. Bei uns ist viel schöner, bayerische Sonne, weiß Himmel. Und was hat die Schweiz? Die Schweizer sind Schweizer. Kontaktfreudiger, netter. Also, ich verstehe nicht. Was hat das zusammen? Bayern spielt besser und es ist erfolgreicher. One makes chocolate and the other has got a better beer, hasn't it? Und die Schweiz, naja, die kommen aber, die kommen, sag ich euch.